Guten Tag, mein Name ist Brigitte Sliever. ich bin bei der Stadtverwaltung Soest, die zentrale Ansprechpartnerin für Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement. Organisatorisch ist die Stelle direkt im Ratsbüro äh, verankert und bietet damit Gewähr, dass ich auch ähm, fachübergreifend arbeiten kann. Die Open Government Kommunikationsplattform mit der Möglichkeit zur Online-Bürgerbeteiligung bündelt Informationen zu allen beteiligungsrelevanten Projekten der Stadt und bindet damit Bürgerinnen und Bürger verstärkt in ihrer aktiven Rolle als Co-Produzenten in städtische Entscheidungsprozesse ein. Die Plattform über ermöglicht einen transparenten Zugang zu Informationen, zum Beispiel über Verfahren und auch Entscheidungswege. Dabei ist die Plattform modular aufgebaut und ermöglicht damit den Einsatz unterschiedlicher und auch miteinander kombinierbarer Beteiligungsformate. Entscheidungswege sind durch die Einbindung eines Ratsinformationssystems frühzeitig und auch transparent möglich. Wir können damit auch Ressort und Ebenen übergreifend nicht nur Bürger und Verwaltung miteinander verbinden, sondern auch Non-Government-Organisationen einbinden. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform über ein Anliegenmanagement eine komfortable Meldefunktion von Mängeln im städtischen Raum, aber auch von Anregungen mithilfe einer topografischen Standortbestimmung. Ja, worin bestehen die Innovations- und Alleinstellungsmerkmale dieser Plattformen? In Großstädten gehören digitale Bürgerbeteiligungsplattformen inzwischen zur, zu den Basiskomponenten in der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern. Für mittlere und kleinere Kommunen im ländlichen Raum ist das aber noch nicht, der, nicht standardmäßig der Fall. Da haben online bürgerbeteiligungs Prozesse noch weitgehend Innovationscharakter. Wir können allerdings mit diesem, mit diesem Verfahren Bürger in, auch in weiter entfernten Ortsteilen erreichen und aktiv einbinden. Das ist ja gerade bei Kommunen im ländlichen Raum manchmal ein Problem. Das große beispiel zeigt auch, dass in Zeiten von Personal- und Geldmangel mit einfachen Mitteln den Forderungen nach Transparenz und Online-Bürgerbeteiligung mit einem Open-Government-Angebot relativ leicht nachgekommen werden kann. Übertragbar auf andere Kommunen ist das Projekt auch. Es ist relativ problemlos übertragbar, da es über eine Verlinkung in die kommunale Homepage relativ einfach eingebunden werden kann. Die Plattform selbst wird über eine separate Website betrieben, kann aber ohne Schwierigkeiten auch an jedes Corporate Design einer Kommune eingebunden werden. Insofern können wir mit dieser Plattform eine ganz gute Anleitung bieten, auch kleinere Kommunen an, einer, an eine online beteiligungs an Online-Beteiligungsformat ähm, heranzuführen.